The Goa state has came forward to support Sadhguru's Save Soil movement. It seeks to actively raise the awareness among the citizens across the world. With this signing of MOU between the Government of Goa and Isha Foundation, our local farmers, ecology, economy will tremendously benefit for exchange of ideas, techniques in conserving and preserving our soil. Heute haben wir 80 Nationen, welche sich für die den Bodenbewegungen eingeschrieben haben. Wir haben 3,91 Milliarden Menschen erreicht. Regierungen werden aufmerksam, aber die Arbeit ist nicht vorüber. Es hat erst angefangen. Es ist Zeit, dass ihr als Bürger Indiens aufsteht und eure Verantwortung zum Ausdruck bringt. Nicht nur für einen Tag. Fortlaufen muss das passieren. Lasst es uns wahrmachen.